Hallo und herzlich Willkommen zum Videolernzyklus über die besonderen Punkte in einem Dreieck. Mein Name ist Philipp und ich werde heute mit dir vier besondere Punkte im Dreieck durchgehen. Die vier besonderen Punkte im Dreieck sind der Höhenschnittpunkt, der Innenkreismittelpunkt, der Schwerpunkt und der Umkreismittelpunkt.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 Wir brauchen dafür die Streckensymmetrale und die Winkelsymmetrale. Wenn du nicht mehr weißt, wie man diese konstruiert, dann schau zuerst im Videolernzyklus zu Strecken- und Winkelsymmetralen von Mathematik macht Freude Freunde nach. Dieser ist jetzt oben rechts oder auch in der Infobox verlinkt. Pausiere zum Nachschauen kurz das Video und keine Sorge, ich warte auf dich. Du bist wieder da und möchtest das Geheimnis der besonderen Punkte im Dreieck lüften, na dann besteht doch gleich mal diesen Mitmachtest. Es sind leider die einzelnen Konstruktionsschritte bei der Streckensymmetrale durcheinander geraten und deshalb sollst du die richtige Reihenfolge der einzelnen Konstruktionsschritte herausfinden. Wenn du die Konstruktionsschritte richtig anordnest, dann bekommst du auch ein Lösungswort heraus. Pausiere das Video kurz und versuche das Rätselbeispiel zur Streckensymmetrale selbstständig zu lösen. Gut, kommen wir zu unserem Rätselbeispiel. Der erste Schritt ist, dass wir die zwei Punkte A und B einzeichnen. Danach verbinden wir die beiden Punkte miteinander. Anschließend nehmen wir den Zirkel zur Hand und schlagen zwei Stücke eines Halbkreises vom Punkt A ab. Diese Vorgehensweise wenden wir auch beim anderen Eckpunkt B an. Danach verwenden wir das Geodreieck und verbinden die zwei entstandenen Schnittpunkte der Halbkreisstücke. Die eingezeichnete Gerade schneidet unsere Verbindungslinie von A und B genau in der Hälfte, also im Mittelpunkt MAB. Das Lösungswort lautet Lernen. Es sind leider auch die einzelnen Konstruktionsschritte bei der Winkelsymmetrale durcheinander geraten und deshalb sollst du die richtige Reihenfolge der einzelnen Konstruktionsschritte herausfinden. Wenn du die Konstruktionsschritte wieder richtig anordnest, dann bekommst du auch ein Lösungswort heraus. Pausiere das Video kurz und versuche das Rätselbeispiel zur Winkelsymmetrale selbstständig zu lösen. Gut, kommen wir zu unserem Rätselbeispiel über die Winkelsymmetrale. Der erste Schritt ist, dass wir die drei Punkte A, B und C einzeichnen. Danach verbinden wir die Punkte A und B und A und C miteinander. Anschließend nehmen wir den Zirkel zur Hand und schlagen einen Halbkreis vom Punkt A ab. Dieser sollte die beiden Verbindungslinien von A nach B und von A nach C schneiden. Danach stechen wir mit dem Zirkel in einer der markierten Stellen auf einer der Seiten ein und schlagen zur Mitte hin ab. Dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite. Dadurch entsteht ein Schnittpunkt. Anschließend verbinden wir den Schnittpunkt mit unserem am Anfang ausgewählten Eckpunkt und erhalten so die Winkelsymmetrale vom Winkel Alpha. Das heißt, die Winkelsymmetrale teilt den Winkel Alpha genau in der Hälfte. Das Lösungswort lautet Freude. Ich hoffe, du weißt nach dieser kleinen Wiederholung wieder, wie man die Streckensymmetrale und die Winkelsymmetrale richtig in einem Dreieck einzeichnet. Wenn du noch unsicher bist, dann konstruiere einfach noch ein paar Streckensymmetralen und halbiere noch ein paar beliebige Winkel. Wenn das gut klappt, dann mach mit einem der Basic-Videos weiter.